Herzlich Willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, du hast heute den Wecker mitgebracht. Genau. Der Wecker steht für die Zeit, wo wir dem Kunden gewähren sollten. wenn er redet, sollten wir ganz sicher nicht immer Nicht immer drei reden. Genau, nicht immer drei reden. Was ist denn da dein Tipp? Das ist Ganz einfach, geben dem Kunden die Zeit, die er braucht. Wenn ihr ihn reden sorgt ihr so für ein wunderbares, entspanntes Gesprächsklima. Und, Und ihr erfahrt sofort, was er wirklich meint. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. <lacht>